Herzlich Willkommen zu unserem neuen Video, diesmal geht es ganz schnell los, denn wir sind an der Rennstrecke in Estoril. Ja, das hat schon der, der Michael Gorbatschow gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Uns haben die Motorradfahrer jetzt bestraft. Denn so, Die fahren jetzt alle in die Boxengasse. Wie wir, wie wir hergelaufen sind, haben wir sie noch vorbeifahren hören. Aber jetzt ja, das war weg. ein Höllenlärm ja, und jetzt in der nächsten Runde haben sie hier abgebremst. Na naja, ja. so ist es halt. Ja, macht nichts. Ja, deswegen sind wir trotzdem keine Pechvögel. Nein, ähm, wir sind hier nämlich in Estoril. Estoril. Ja, und das, das ist Und dass es keine Formel 1-Strecke Ich glaube, das habe ich ja schon mal gesagt auf der Reise, den bei den Straßenverhältnissen in Portugal ist klar, dass da kein Formel 1-Auto mehr fährt. <lacht> <lacht> da müssten Sie nachbessern, damit die Formel 1 wieder daherkommt, ja? Ja, so sieht es aus. Also, und äh, eben. Der Helle wollte jetzt unbedingt hierher zur Rennstrecke. Und ja, jetzt haben wir ja wenigstens noch das Glück gehabt, ein paar Motorräder zu sehen. Ja, man sieht sonst gar nichts. Also man kommt nicht hin. Nee. Es ist ähnlich wie in Jerez, da waren wir ja auch letztes Jahr. Ja. Da war auch alles abgeschlossen und hier ist genauso. <lacht> man kommt hier nirgends hin an die Rennstrecke ran. Schade dafür. Wir hätten da gerne eine Runde jetzt mit Gustel gedreht, aber... <lacht> ja, der arme Gustel ist gut als geschlossen ist. <lacht> nee, also auf jeden Fall, wir sind jetzt hier in Estoril und fahren jetzt allerdings noch ein, äh, weiter. Richtung Süden, unser Ziel ist nach wie vor Cabo San Vicente. Ja, da möchte ich auf jeden Fall hin. Und ja. die Algarve. Und da sind wir auf dem Weg dazu und wir kommen der Sache immer näher. Ja, ja, genau. Es ist schon ein Stückchen näher. Also? So weit müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr fahren. Aber wir haben ja Zeit und wir lassen uns auch Zeit. Und ja, wir fahren dahin. hin, wo es vermeintlich schön ist. Ein Höllenlehrmacht! Wir sind, hier, Sie sind alle durchgefahren. Super, schade, dass man den Dreher näher rankommt. Naja, das reicht doch, du hast es doch gesehen. Ja, und der Ossi langt so. Wir langten schon lange, ich hätte gar keinen aber solches halt. So, jetzt bin ich animiert zum Autofahren, jetzt willst so weiter. Oh je, hoffentlich. Der meint er jetzt auch einen Bleifuß habe zu müssen. Gell? Zum Beginn unserer Reise haben wir uns eigentlich vorgenommen, Lissabon großflächig zu umfahren. Aber wie es ist, kommt es manchmal eben anders. Und so fuhren wir mitten durch Lissabon durch. Den Weg nach Sines wollten wir über die Costa de Gale bewältigen, denn diese Landzunge hat sehr interessant ausgesehen und man erreicht sie nur mit einer Fährüberfahrt. Das fanden wir sehr interessant und so fuhren wir in diese Richtung. Die Route durch Lissabon führte natürlich auch über die Brücke 25. April, und die Statue Christorei bekamen wir ebenfalls zu Gesicht. Als Beifahrer konnte man auch das Seefahrerdenkmal und Torre de Belém erkennen. Ursi hat das auch gefilmt, leider im Video nicht zu sehen. Im Leben und wo einen der Gustel hilft, schon gleich zweimal nicht. Jo, Nein, zumal wir ja gerne Pläne umschmeißen oder uns einfach spontan umändern oder gar keine richtigen Pläne haben. Oder so. Auf jeden Fall stehen wir jetzt hier in, wie heißt das, see, äh, Setobal ja. und wir fahren mit der Fähre rüber nach. Treu, oh, ja oder so ähnlich. Also der ursprüngliche Plan heute war äh, Lissabon großzügig umfahren. Mhm. Und das Ergebnis ist, wir sind mitten durchgefahren durch Lissabon. Naja, mitten durch kann natürlich. Natürlich, wir sagen. sind also gerade im Christoph vorbeigefahren, ja. Ja, über diese äh, berühmte Brücke halt sind wir natürlich. Ah, jetzt es. Oh, jetzt sind wir, wir an der komm. Ferien und jetzt geht's jetzt los. los. Okay. Und helle, helle quasselt und quasselt wieder. Gell? Na? Jetzt, jetzt habe ich schon gedacht, jetzt geht das Wustlied an, weil Leute auf die Fähre will. Aber er geht an. er <lacht> Ja, sieht so aus. Ah, ich muss mir auch noch anschnallen, sonst kriege ich gleich wieder geschimpft von euch. <lacht> so, ich bin angeschnallt. Es ist ja keine so große Fähre. Also Maut ist ja blöd, ja, aber Fähre ist super, Ossi. was sagst du? Ja, ich denke, jetzt mal schauen, Atlantik ist ja ruhig, also von daher. <lacht> Keine Monsterwellen. In Sedupal. Nee, pass auf, hier geht es Treppe hoch. Ja, ich muss immer aufpassen, wenn ich filme. Weil in Norwegen bin ich ja da. klingt Ja, genau. Aber zumindest habe ich eine Kamera in der Hand, das könnte man wieder dokumentieren. <lacht> ja. So, da seht ihr Sedupal. Ja, von oben wahrscheinlich besser. Genau. Und schon geht's los. Ja. Und wenn man nichts plant, das wird doch meistens dann doch noch am besten. Wir sind jetzt hergefahren und wie ist los. Angeblich fertig nur alle Stunde. Keine Ahnung, woher ja. reicht das? Das habe ich irgendwo gelesen. Ah, okay, auf jeden Fall, wir fahren hierher und schwupps die Wups war Drauf und schon fährt los. Jawohl, und beim Zahlen haben uns auch noch jemand geholfen. also wenn man, äh, Das ist ungefähr so groß wie die Bodenseefähre, etwas kleiner. kleiner ja. Dafür ist es doppelt so teuer. Mit Gustel am Bodensee zahlen wir 18 Euro. Hier zahlen wir 37,40 Euro. Aber das sind wir hier auf dem Atlantik. Und, und ich am Bodensee. Und jetzt schauen wir mal, wie lange die Überfahrt überhaupt geht. Genau, aber was wir für unser Geld? Ja? Ja, Oder ja. Ob wir einfach das nächste Mal mit der Autobahn fahren? <lacht> <lacht> ja, und äh, durch Lissabon sind wir ganz gut gekommen alles mautfrei. Ja, komischerweise, das hat man nämlich eigentlich angezeigt, das ist mautpflichtig, aber ich habe gedacht, okay, dann ist ja wurscht, wenn wir durch Lissabon durchfahren, aber das war dann alles mautfrei. War super. Ja, irgendwie. So, und jetzt würde ich sagen, genießen wir die Überfahrt. Ja, wir, wir müssen euch jetzt leider abschalten, weil wir müssen jetzt die Überfahrt genießen. Ja, <lacht> echt schön hier und wir haben Glück mit dem Wetter. Kann ich das Und ich habe nur die 360-Grad-Kamera dabei. Dann lassen wir euch ein bisschen mitfahren. Machen wir So und gelandet sind wir in der Ortschaft Comporta. Ja, oh, genau. Südlich von Lissabon. Und, und südlich von Set. <lacht> wir schauen es drunter. Ist, wo wir auf die Fähre gestiegen sind. Ach so, äh, Settobal. <lacht> genau, wenn ich die hätte. Ja, ich bin zu so vergesslich. Da steht ein Haufen Wohnmobil, also da ist ein schöner wohnmobil -Stellplatz. Was heißt ein schöner? Ein großer Wohnmobil-Stellplatz. Ja. So über Nacht, das sind schon einige Wegfahrer ja. heute Morgen. Wir sind ja. wie üblich mal wieder etwas später. Und schön ist ja schon allein deswegen, weil er kostenlos ist. Ich glaube, es ist sogar Versorgung dabei, aber wir brauchen keine. Wir sind nämlich jetzt dann, Lastwagen fahren auch da. <lacht> und wir sind nämlich auf der äh, Suche nach einem Campingplatz, damit wir äh, eine Waschmaschine finden. Ja, es wird nämlich langsam mal Zeit. Ist eigentlich schon fast ziemlich nötig. Ja, da Mensch. fährt ein Mitcamper, ein französischer, alles <lacht> gut. Gute Fahrt. Und wir gehen jetzt erst einmal zum Strand und dann schauen wir weiter Richtung Sines. Und wollen da auf einen Campingplatz? Ja, mal schauen, wo uns schlussendlich immer hinlandet. landet. Denn ja. die Planerei, die der Helle da immer vor uns sich kündet, die wird meistens... Meistens klappt es nicht. Nee. Wir nehmen nur was vor und dann kommen wir ganz woanders raus. Ja, eben. Also von daher habe ich sage ich das so oft zu ihm. Du brauchst doch gar nicht sagen, wo wir hin weiterfahren. Es kommt eh anders. Aber er meint immer, er muss es kundtun. Das, das ist halt <lacht> die, die Freiheit, die wir haben und die wir lieben. Ja, genau. Tun und lassen, was wir möchten. Und jetzt schauen wir mal, dass wir an der Atlantik kommen, denn da hat es, glaube ich, einen schönen Sandstrand. Genau, und wir haben noch keinen gesehen in dem Urlaub. Nö. <lacht> Darum wird es Zeit. Genau, also wir schauen uns mal einen Strand an. Ja. Das kann man jetzt wahrscheinlich gar nicht richtig erkennen, aber das ist Realität und, und Landkarte, ja. Ja, so schaut es aus. als Der Strand ist ja Kilometer weit entfernt und man denkt, man ist unmittelbar am Strand. Also zu Fuß sind es 23 Minuten. <lacht> ich hoffe nicht, dass ich das machen will. <lacht> ich glaube, da fahre ich lieber zu einem Sandstrand hin. Also 23 Minuten wäre höchstens eine Option für eine besondere Besichtigung oder mit dem Fahrrad. Ja, aber nicht zu so einem Sandstrand am Atlantik. wo ich das so ist das Schöne finde, wenn ich nur ein paar Kilometer dem Auto fahre und direkt davor stehe. 1,9 Kilometer steht hier zu mhm. Fuß. Ja, muss ich viel Spaß. <lacht> Oder bleibst du bei mir? Ach ja, alleinig macht es doch gar keinen Spaß. ja also ist doch schön, wenn die Frau bei mir bleibt. Ja. <lacht> und wenn man einen Mann hat, der nicht laufen will? Kann. Was sind kann. dann 23 Minuten für einen Spaziergang? ja Nur für einen Sandstrauen, das muss man ja noch mal zurück. Ja, doch Zeit. Halt... Nee, ohne Fahrrad ist es keine Option für mich. Was <lacht> will man da machen? So, hier ist Wasserversorgung, hier ist Toilettenentsorgung und Dusche, beziehungsweise zumindest WC, ist auch da in einem separaten Häuschen. Es sind alle Entsorgungsmöglichkeiten, also Mülleimer da, sogar Mülltrennung ist da. Und wir sind hier im Prinzip in einem Urlaubsgebiet und der Stellplatz ist groß und komplett kostenlos. Ja, also aber ich habe gerade gelesen, jeden zweiten Freitag ist er gesperrt, weil hier nämlich Wochenmarkt ist. Ja, trotzdem ist es ein Riesenservice, der hier angeboten wird. Mhm. Also muss ich wirklich sagen, das, das ist erstaunlich teilweise, was wir hier für schöne Plätze finden, wo man kostenlos fahren und entsorgen kann inklusive Wasser. Mhm. Ja, mhm. So etwas kennen wir von Deutschland nicht. Nein, leider nicht. Ja, mhm. In Frankreich gibt es es auch, aber das sind dann teilweise die blauen Häuschen, die mir nicht mögen <lacht> oder ich nicht mag. Ja. Also und ich habe gerade gesehen, dahinter stehen wieder Flaschencontainer, dann können wir unsere Leere... Weinflasche, <lacht> Entsorger. Vom ja. Portugiesen übrigens. Mm. Wir haben zwar noch Trollinger, aber wir haben gestern Portugiesen getrunken. Ja, ich trinke Portugiesen. Ich auch. Aber er hat es direkt einmal probiert. War gut, war Rosé. Also Rosé schmeckt mir besser in Portugal als der Rode. Aber es <lacht> ja, ist genau. eine Geschmackssache. Aber jetzt müssen wir erst die Flasche wieder entsorgen. Klar, das müssen wir aber beim Trollinger auch. So ein entspannter Tag am Campingplatz ist eigentlich auch immer richtig schön zur Erholung. Man kann in Ruhe ausschlafen, wenn da nicht die Verpflichtungen wären. Da muss man immer improvisieren. So schaut es jetzt bei uns aus. So sieht es aus, wenn wir auf den Campingplatz gehen. Dann ist großer Watschtag angesagt und das ist nicht so toll. Immer ist irgendeine Waschmaschine kaputt und man muss schauen, dass man da irgendwie hinkommt, um es zu waschen. <lacht> ja, und nicht nur das. Die Usi will dann immer perfekt organisiert sein. Jetzt plant sich schon mal einen Messeständer mitzunehmen. Dabei findet man immer eine Lösung mit der Wäscheleine. Naja. So, und auch diesmal haben wir eine Lösung gefunden. Das ist zwar alles immer ein bisschen improvisiert. Man muss dann immer schauen, wie man das hinkriegt, denn hier sind keine zwei Bäume. Aber dank der Keterschienen da, die wir, diese Dinger haben wir mal vom Band geschenkt bekommen. Da bedanken wir uns an dieser Stelle. Sie finden jetzt das erste Mal Einsatz und sie sind richtig praktisch, weil wir haben da zwei davon und da können wir sie, halt, die können wir in unsere Markise einhängen. Wahrscheinlich wäre die dritte noch besser, oder? Damit wir das dann hier noch hochhalten können. Ja. Oder ist das zu schwer für die Markise? Nein, dann? das sollte schon gehen. Also, mhm. Wir können diese Dinge gut brauchen man muss sie nur immer ordentlich aufbewahren und da habe ich Gott sei Dank die Uhr, denn ich hätte sie wahrscheinlich nicht mehr gefunden. <lacht> ja, wie so vieles nicht in diesem Fahrzeug, was immer irgendwie spurlos verschwindet, wenn sie der Helle zum Schluss hatte. So, ich muss weitermachen. Wäsche ruft. Ja, ich kann euch nur unterhalten. Ja, ja wir machen aber trotzdem jetzt dann einen Ausflug, hoffe ich, also den die. Wenn die nächste Maschine läuft, also wir haben hier... Äh, wie viele Maschinen haben wir? Vier, ne? Nein, hier sind zwei Waschmaschinen und eine davon ist kaputt. Nein, äh, wie viele Maschinen wir gekauft haben? Vier. Äh, ja. Also, und wie viele sind schon unterwegs? Drei. Drei, ja. Drei, Drei, also ein, eine noch und dann können wir vielleicht dann Nachmittag nur einen Ausflug machen. Ja, wenn die Waschmaschine frei ist. Und morgen geht's <lacht> weiter? <lacht> Eventuell. Wir werden sehen. Jetzt bremst sie wieder. Äh, wenn, wäsche, wenn ich heute nicht mehr wäsche kann. Ja, es ist hier eh so herrlich. Also ja, äh, wir zeigen euch die Ortschaft schon noch, ja? ja? wir haben sie ja noch gar nicht. Ang wir haben sie ja noch. Krovo. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> wir haben Camping. die Ortschaft ja noch gar nicht gesehen. Und Campingplatz ist für mich nur zum Waschen da. Ja, ist nichts Besonderes. Also man steht halt da ziemlich eng und. Ja. Also, aber, aber es ist okay. Ja, zum Wäschewaschen. Ja, in die Ortschaft fahren wir noch mit Fahrradspälen ja, ja. rein. Ja, klar, logisch. Aber jetzt muss ich mich ja weitermachen. Ja, also, tschüss dann. Ja. <lacht> unsere camping auf dem Campingplatz. Das ist ja genau mein Ding. Ja. Oh. Die ist ja das schöne Leben und ich muss wieder Film schneiden. ich muss wieder reingehen. Ich kann leider nicht hier außen so bequem sitzen. Äh, ja, weil er das so gerne macht, das ist ja immer. <lacht> er ist immer lieber drin als draußen. Überhaupt noch mehr schönes vom Mobil. Ja. <lacht> Ja und hier die Sonne, das ist so richtig toll hier. Man muss jetzt so ja. wenig Sonne, Vitamin D tanken. Man muss sich das mal vergegenwärtigen dass wir heute den 4. April haben, äh, 4. Äh, 4. 4. Februar haben. 4. Februar, ja. ja also ist, und wir haben hier strahlend blauer Himmel. Es ist richtig, richtig schön. Ja. Also, das Wetter meine ich jetzt, nicht, nicht diese Idylle hier auf dem Campingplatz, weniger, ja. Ja, also Campingplatz ist nicht so meins, ja ich glaube, das habe ich heute schon mal gesagt, aber, aber man muss immer aufs Alb das Beste machen, ja, ja, also und ich bin jetzt heute auch schon über diesen Campingplatz äh, spaziert und ja, zum Übernachten und Wäschewasche finde ich es ganz okay, aber Ferien wollte ich hier jetzt wirklich keine machen. Nein. Es, der ist auch schon etwas in die Jahre gekommen. Für zwei Tage ich. ist okay, aber dann müssen wir weiter. Ja, oder drei, je nachdem. Die Wäsche muss noch... Die flattert hier noch, die ist schon fast trocken. Aber dann muss halt nochmal eine Wäsche hierher. Ja. Also. Geht weiter. <lacht> So, wir sind jetzt hier am Strand von Porto Covo, wo wir am Campingplatz stehen. Ja, ja Strand ist gut gesagt. Also hier am sind, Ufer? Ja genau, hier sind lauter Klippen. Und, äh, wir, fahren jetzt, aber wir sind ja mit den Fahrrädern da und da fahren wir jetzt noch ein bisschen am Strand entlang. Oder halt an der Klippe entlang, je nachdem wie, wie man das jetzt sagen will. Und ja, genießt einfach den schönen Tag. Es ja. ist einfach herrlich hier. Heute ist 5. Februar, das muss man vorstellen. Ja, und die Sonne scheint. Ja. Es ist herrlich. so angenehm warm in der Sonne. Ich glaube, ich bin schon wieder zu warm angezogen. Also, ist einfach schön. Also, hier ist ein bisschen Brandung und das, das schaut immer wieder schön aus, wenn das, die, das Meer so ans Land schwappt. Ja, ja, ja ich glaube, ich habe hunderte von Fotos gemacht, aber vermutlich habe ich nicht ein Foto, wo die Gischt so richtig hoch spricht. Doch hat es ja bestimmt. Nee, ich glaube nicht, denn ja. immer wenn ich abgedrückt habe, war es wieder vorbei. Es geht ja so schnell. Jetzt sitzen wir am Fischereihafen. Die Uhr ist noch schwer am Fotografieren. Und zwei Eigenschaften der Portugiesen haben wir schon ausgemacht. Das eine ist, die Restaurants sind voll, die Portugiesen gehen gerne essen. Wir waren bis jetzt vergeblich auf der Suche nach einem Platz im Restaurant. Aber jetzt haben wir einen reserviert und in einer Stunde sollen wir wieder vorbeikommen. Und wenn wir Glück haben, haben wir auch Plätze. Plätzle. Und dann gibt's auch noch einen Fisch. Ja, wenn er nicht ausverkauft ist bis dahin. Ja und, und die zweite Eigenschaft, das sind die Straßen, also Sie lieben Schlaglöcher, die Uhr sind mir fast auf den Nase gelandet mit dem Fahrrad. Ja, ja, sogar mit dem Fahrrad ist es schwierig zu fahren, ja, ja. aber man muss halt sehr, sehr aufpassen. Also, falls der Straßenbauunternehmer zuschaut, <lacht> hier gibt es was zu tun. <lacht> <lacht> aber sonst hier ist einmalig schön und wie ihr seht, wir sitzen hier im, im leichten T-Shirt und wir genießen jetzt einfach hier den Atlantik, es macht Unheimlich Spaß. Herrlich, ja. Ja, es ist so schön. So, Sie gibt was zu essen. Hm, Hunger habe ich jetzt. Mal schauen, was wir bekommen. So genau konnten wir uns nicht artikulieren. <lacht> Der war so schnell. Wir haben jetzt schon mal einen anderthalb Liter Wasser, obwohl wir eigentlich nur ein kleines Wasser trinken wollten. Jetzt schauen wir mal. Jetzt kriegen wir einen Fisch zu zweit. Wahrscheinlich eine große Trollade. Jetzt geht's los. Besteck haben wir schon bekommen. Ich kann jetzt keinen Unterschied zum vorhergehenden Besteck feststellen, aber... Der Teller ist etwas größer geworden. Der Teller geworden. ist größer geworden. Und wie kann man dazu durch? Sind wir gespannt. Und, was sagst du? Es sieht schon mal ganz gut aus, ja. Lecker. Dorade halbiert für zwei Personen. Mhm. Also wir lassen es uns nicht schmecken. Ja. Mhm. Also ich fand es gut. Helle fand's natürlich wieder mal ein bisschen zu wenig. Der war zwar groß, der Fisch, aber ziemlich dürr. Also der war wahrscheinlich auf, auf, auf Ding, wie sagt man, auf, auf Diät gesetzt im Meer. <lacht> Jetzt, wenn ich, erst, wenn ich heimkomme, mache ich erstmal einen Tomatensalat, damit ich was im Bauch kriege. Wie immer übertreibt er natürlich maßlos. Außerdem also, hat er den Fisch vorher gese gesehen. Aber gegrillt, gegrillt war er gut gutes, muss ich sagen. Ja, finde auch. Alles sehr gefährlich hier. Ja, das ist halt alles sandig und porös wahrscheinlich. Man muss halt überall ein bisschen aufpassen. ja. Und zwei Sandstände hat es auch hier. Ja. Hier Ach. ist er kleiner. Nee, das, nicht, ist das ist der größere. Das ist der größere ja, ja. und der andere ist doch kleiner. Ja, genau. Aber der reicht für mich, damit ich nachher mit meinen Füßen wieder in der Atlantik gehen kann. Richtig. Und ganz da hinten ist Sines. Also ich gehe ja davon aus, dass auch die Ortschaft zu Sines, zur Region Sines gehört. Aber die die sagt, das ist eine eigene Ortschaft. Ich, ich dachte, das ist der Teilort. Das wissen wir nicht so genau. Ist auch nicht so wichtig. Also auf jeden Fall die Stadt Sines liegt mhm. in Sichtweite, ob Sie es sehen können, das wissen wir nicht, wir sehen sie, ja. Mhm. Und ich war eigentlich ganz überrascht von der Stadt, denn da sind lauter Öl, wie, wie nennen sie das? Öl? Raffinerie sind das? Nein, okay. nicht Raffinerien. die Raffinerien, die, die stellen das Öl her, das sind die so. Öltanks, Öl, Öl also die Öl so große. Ja, Riesenöltanks ja, und ja. all das. Also ich weiß nicht, ob das sieht auch Raffinerie äh, noch sind. Ja, es könnte schon sein, dass her äh, mal äh, Raffinerie auch sein, aber, aber okay. es können auch Rohöltanks sein. Also, äh, es wird hier auf jeden Fall, landet hier das Öl an. Ja, schau mal, hier hat es ja auch schon äh, Schiffe wieder, Ich ja. Weiß nicht, ob man das sieht, aber vielleicht kann man es dann nachher mal äh, herzoomen, dass man es besser, sehe, besser sehen mhm. kann. Und die Brandung mhm. ist hier auch ganz ordentlich. Ja. Und da stürzt sich jetzt die Osi rein. Nein, ich stürze mich nicht rein. Einmal nasse Hosen reicht. <lacht> Geht doch gut oder? Sehr gut. Passt <lacht> wie Aufzug fahren. Ja wie überall in Portugal muss man halt ein bisschen aufpassen. Die Wände sind ja auch nicht gerade niedrig, aber nicht so wie sie eigentlich in Nazaré hätte sein sollen. Ein bisschen mehr Mut. Oh, ganz schön kalt. Natürlich habe mich doch eine erwischt, aber nicht so schlimm. Ganz wenig. Aber ganz schön kalt der Atlantik. Also ganz schöne Wellen. Ja, und ganz schön kalt. Das Wasser. Hier ist es wunderbar, angenehm. So, und wir gehen wieder weiter. Immer wieder Richtung Gustel. Ja. Oder vielmehr, mehr fahren mit unseren Rädern. Und was man zu Sines immer noch sagen muss, ist, auch das, diese Ortschaft hat ihre Geschichte. Denn da kommt der... Fasco da Gama ist hier geboren. Und Fasco da Gama ist ja ein, oder war ein Seefahrer. Und er hat den Weg nach Indien gefunden, für den Gewürzhandel. Genau, und der ist in Sinis geboren. Ja, und er ist, glaube ich, als erstes um Südafrika rum, also gab der guten Hoffnung. Ja. Da, ist er, da hat er einen, einen Fahrweg gefunden. Ja, es ist so irre, immer wenn man am Land steht und denkt man, die Seefahrer, die da rausgefahren sind und, und gedacht haben noch, die Erde ist eine Scheibe und selbst wenn sie an die Kugel gedacht haben, ja, dann da rausfahren und nicht wissen, was auf einen zukommt. Also, das ist schon irre, da gehört schon Mut dazu. Ja, ja, also die waren schon ganz schön dazu. Ja. mutig. Denn wenn man da wirklich rausschaut, man sieht hier wirklich nur Himmel und Wasser. Mhm. Oder Wasser und Himmel, sonst nichts. Wenn das ich mir die was hier anschaue, die draußen sind nicht einmal drei Meter rein. Naja. <lacht> Vielleicht, wenn ich ein Boot unterm Hintern hätte. Ah, ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> so, und jetzt fahren wir zum Gustel. Endgültig. So, und wenn man dann zurückkommt vom Restaurant ja, und vom Ausflug, was macht man dann? Dann macht man sich natürlich was zum Essen, in dem Fall gibt es jetzt Tomatensalat. den Hunger haben wir ja auch noch. Der Fisch war zwar teuer, aber nicht besonders üblich. Ja. Und äh, jetzt gibt es richtig was zu essen, damit ich auch noch satt werde. Ja. Ich sag's euch, der Helle übertreibt natürlich wie üblich. Gell? Also es war genügend da. Für mich auf jeden Fall. Deswegen hat mir Riva sie gerade gefragt, ob ich jetzt einen Tomatensalat salat mache. Ich habe gesagt, wenn er jetzt noch einen Salat machen will, dann soll er ihn jetzt machen, denn heute Mitternacht will ich keinen mehr essen. Also auf jeden Fall, mhm. äh, wir sind jetzt gleich hier fertig. Ja, und zwar fix und. Nö, wieso bist du fix und fertig? Weil wir morgen weiterfahren. Wir haben gewaschen, der Gustel ist versorgt, wir sind wieder restauriert. Also es ist eigentlich alles getan. Es muss nur noch die Nacht vorbeigehen und dann geht's weiter. Und zwar zu unserem Ziel, diesmal nicht das Cup, sondern nein, Capo de San Vincenzo. Genau. Und da laden wir euch wieder ein, uns dahin zu begleiten. Wir zeigen euch das Cup, der südwestlichste Punkt Europas. Und dann kommt nur noch Amerika. So sagt man. Ah, okay. Volksmund. Aha, okay, Volksmund. Von ja. mir ausgesprochen, Volksmund Aha. von mir ausgesprochen. Ah, ja. Also okay. in dem Fall, wir hoffen, das Video hat euch wieder ein bisschen Laune gemacht. Mhm. Und äh, schön, dass ihr uns begleitet habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen genießen wir immer. Ja, wir sind immer ganz happy, ja. Ja, wir tanzen jetzt mal um den Tisch rum, ja. ja, das heißt, ja. In dem Fall geht es ja nicht <lacht> beim Gustl, aber wir springen <lacht> da rein und raus für jeden Daumen, ja. Und... Und ähm, beim nächsten Video sind wir am cup der Vincenze und da laden wir euch wieder dazu ein. Ja, genau. Also, tschüss, macht's gut, bis dann. Äh, tschüss.